Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar Final Fantasy 7 Remake. Ja, es ist endlich hier das Remake von Final Fantasy 7, dem besten Final Fantasy beziehungsweise dem besten Spiel aller Zeiten. Laut einigen Leuten, ähm, ja, ich zähle mich nicht zu einigen diesen Leuten. Ja, nein, nicht wegklicken. Okay, <lacht> lasst mich erklären. Ähm, bevor ich hier anfange zu spielen, habe ich immer so die kleine Gewohnheit so ein bisschen zu labern. Also, wenn ihr darauf überhaupt keinen Bock habt und einfach nur sehen wollt, wie ich direkt ins Spiel einsteige, dann, boom. Habe ich hier so einen kleinen Timer hier kurz reingepackt. Und ja, klickt einfach auf die äh, Zahl, die jetzt da steht. Und ja, dann können wir loslegen. Ne? Also, ich sehe euch. Bis gleich. Für die, die jetzt noch hier sind, ja, ich weiß nicht. Ich sehe mich nicht zu einigen dieser Leuten, die jetzt so unglaublich gehypt waren, als dieses Spiel hier angekündigt worden ist, also als es als angekündigt worden ist, das Spiel ist ja schon seit vielen, vielen Jahren äh, haben Square Enix jetzt hier schon so angedeutet, ja, wir bringen mal irgendwann mal Remake raus. Ne? <lacht> freut ja schon? Freut ihr euch schon? <lacht> ihr zwei anderen Spiele. nicht aber wir haben noch Final Fantasy 7. Ja, <lacht> ja. Wie gesagt, ich zähme mich nicht zu einigen dieser Leuten und ich mag Final Fantasy 7. Also ich bin ein riesiger Fan von dem Spiel, von der Serie allgemein aber pf, weiß nicht ich glaube Final Fantasy 7 muss ich mal also mein Lieblingsteil ist ja Final Fantasy 6 also wenn die einen Remake davon rausbringen in PS4 oder irgendwann später PS5 Qualität so ne also mit dem gleichen ähm, was die jetzt hier machen mit Final Fantasy 7 ne dann würde ich durchdrehen ne? ich Final Fantasy 6 ist eins halt mein absolut Lieblingsspiel ne und äh, ja dann weiß ich nicht, Final Fantasy 10 mag ich noch lieber. Final Fantasy 8 mag ich lieber, weil das war mein erstes Final Fantasy und Final Fantasy 4 finde ich eigentlich auch besser. Also, ich glaube, dann würde erst so Final Fantasy 7 kommen. Also, ich bin jetzt nicht so geil wie einige Leute, die jetzt vollkommen durchgedreht sind, als gemerkt haben, ja, das Spiel kommt bald raus und jetzt ist es raus. Und oh, ähm, ja, eine vor allem eine Sache, die mich jetzt nicht so unglaublich hyped ist. Das Spiel ist ja noch nicht mal komplett. Also für die, die es jetzt nicht wissen, dieses das ist ja das erste Spiel von, weiß nicht, ich glaube 3 müssten das sein, ne? Ich habe auch irgendwie was gehört von zwei, aber wir wollen die gesamte Story vom dem Spiel hier in zwei Disks hier reinpacken, das verstehe ich nicht. Also ich nehme an, drei kommen noch. Also das ist sozusagen der erste Teil von Final Fantasy 7, den wir jetzt hier haben und dieser spielt in der Anfangsstadt Midgar, welche man da auch hier in den kleinen Bildchen sieht, was so die ersten, weiß ich nicht, zehn Spielstunden von Final Fantasy 7 so umfasst. Das ist so hat Anfangsgebiet, also nachdem man die Stadt verlässt, was glaube ich so hat Ende hier von diesem Spiel sein wird. Ne? Übrigens Spoiler, ich, äh, ich werde hier rum spoilern, wie blöd, ich nehme jetzt mal einfach an, alle die sich... Das Spiel jetzt hier angucken, haben das Spiel schon selber gespielt oder kennen auch Final Fantasy 7, weil das Spiel ist jetzt was 23 Jahre alt habe ich letztens gelesen irgendwo. Also wenn ihr jetzt hier kommt und euch beschwert, dass ich hier euch was Spoiler über ein 23 Jahre altes Spiel dann ja, Entschuldigung, aber ich werde hier einfach alles raushauen, was ich weiß. Ne? Ist ja das beste Spiel aller Zeiten und ja, äh, also nehme ich mal an, viele Leute kennen auch halt die Story. Ne? Ich kenne zum Beispiel Kollegen, die sagen, ja oh, das ist beste Final Fantasy aller Zeiten und dann frage ich mal so äh, direkt so hm, was äh, gefällt dir an den anderen Final Fantasies denn ich so keine Ahnung ich habe noch nie ein anderes gespielt <lacht> das ist als würde ich jetzt hier irgendwie sagen ja mein Lieblingsteil von Assassin's Creed ist der zweite Teil ne? ich habe noch nie ein Assassin's Creed gespielt <lacht> ich was ich hingegen soll jetzt rede ich jetzt so ein bisschen Elitär ne ich habe jedes Offline Final Fantasy gespielt. Mit Offline meine ich alle Teile, die ich ähm, nicht online bedingt sind. Hier die online pflichtig sind, also Final Fantasy 11 und 14, was so MMORPGs sind. Ne? Also ja, weil ich finde, ich habe so ein bisschen mehr Recht, irgendwie zu sagen, was da irgendwie besser und schlechter ist. Und dann kommt ja noch Geschmack dazu und ist oh, jetzt vollkommen egal. Ähm, und wie gesagt, ja. Äh, was mich jetzt nicht so gehypt hat, ist, das Spiel geht nur bis Midgar. Das ist das Anfangsgebiet. Das ist das Tutorial von Final Fantasy 7. Danach geht erst das ganze Spiel los und danach passiert erst das ganze epische Zeug, finde ich. Und verstehe mich nicht falsch. Midgar ist ein sehr cooler Anfang für, ja, für ein Anfangsgebiet. Wenn ich jetzt das hier mit Kingdom Hearts 2 zum Beispiel vergleiche mit äh, Roxas, ne, ähm, ja, was weiß ich nicht, so fünf Stunden Spielzeit umfasst, ne, das ist Du musst irgendwie so Nebenjobs machen und äh, das läuft alles so unglaublich langsam in Kingdom Hearts 2 und dann erst hast du das abgeschlossen und dann kannst du endlich äh, Sora spielen und dann geht das Spiel erst richtig los, also im Gegensatz zu Kingdom Hearts 2 ist der Anfang von Final Fantasy 7 richtig gut, also ist, hier passiert eine Menge krasses Zeug, das ist alles super cool gemacht und ja, ähm, muss sagen, ich rede jetzt hier schon ein bisschen zu viel. Ja, für die, die sowieso geskippt haben, ne? ihr wurdet gewarnt. Also die, die nicht geskippt haben, ihr wurdet gewarnt. Ne? Ich rede ein bisschen. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Ne? Weil, müssen wir mal anfangen. Ne? Weiter als bisher habe ich noch nicht gespielt. Gespielt, also... Äh, nein. Ich habe das Spiel gerade erst... Ich werde das jetzt nicht direkt updaten. Also, mein Gott, ey. Das Spiel ist jetzt eine Woche draußen übrigens. Äh, ich habe mir halt ein bisschen verspätet geholt in den ganzen, ja, ist schon. Also wenn ähm, 20. 20. 4. ihr es zwanzigsten, zwanzigsten Vierten müsste hier müsste der Party online sein, dann ja, wisst ja weswegen wahrscheinlich, ne? Aber ja, lass nicht darüber reden. Wir spielen jetzt hier Final Fantasy, ne? Also habt ihr bestimmt schon genug von gehört, ne? Also ja, los und ha okay es kommt nichts alles klar habe ich nicht befürchtet nicht dass direkt ein Intro kommt und so als so ich gehe erstmal hier zu den Einstellungen Gameplay Sprachausgabe das interessiert mich Sprachausgabe Deutsch ja hier kann man Entschuldigung hier kann man einstellen welche Sprache man Sprachausgabe Entschuldigung mein Gott welche sprach man hier gehört haben möchte sage ich mal und ich werde mal ausnahmsweise Deutsch Mehr machen, weil ich habe Final Fantasy 15 gespielt und ich fand die deutsche Synchro jetzt nicht schlecht. Also, ich fand die gut. Ich habe jetzt auch nicht so einen riesigen Vergleich gehabt mit. Ähm, oh, hohohoho. Ho, ho. ah, muss kann... Du kannst nicht. Okay, es gibt kein Schwer. Schade. Na gut, was soll's? ist ein Rollenspiel, ne? So. Mein Spiel wird wahrscheinlich so 50. 60 70 prozent darum umfassen wie sehr ich dieses spiel mit dem original vergleiche und ja äh, der erste was ich schon mal sehe ist ja das ist relativ gleich geblieben wie damals man sieht das schwert man sieht neues spiel und also was und ja gehen wir mal jetzt direkt rein ne? äh, ja die anspruchsbohrkämpfe die Story konzentrieren wollen Okay, einfach okay das ist schon mal kacke also normal so und ich muss mal im fernseher auch weil ich will natürlich die musik hören so, und dann fangen wir mal an geil ich freue mich ich will sehen wie sich dieses remake schlägt Ich habe das gehört das Spiel wird mir gefallen. Ich habe mich auch nicht viel informiert. Ich habe hier sie ein oder zwei Trailer hier vor Jahren mal geguckt, also jetzt Story-Trailer und also was oder andere Sachen, die jetzt vor kurzem rausgekommen sind, habe ich mir jetzt nicht angeguckt oder überhaupt nicht informiert und so. Ich kenne ja die Story von dem Teil und einige YouTuber, die haben natürlich jetzt schon nach einem Tag, an dem das Spiel rausgekommen ist, schon direkt zwölf Parts hochgeladen. Also ja, sehr respektvoll gegenüber Square Enix. Ich meine, die haben was dagegen, wenn man so schnell schon irgendwie was hier hochlädt. Aber wie gesagt, ich kann nicht weil Ich kenne die Story, ich kenne die Charaktere. Also... ausnahmsweise macht mir sowas man nicht aus. Normalerweise solche ich da Leute dann mal wieder mal auf Deutsch und abonnieren, keine Ahnung. deabonnieren abonnieren, ne? ja bei dem spiel von was solche gespoilert werden da gibt es so einen typ mit einem riesigen schwert ja so ähm, ich kann schon mal sagen das intro von dem spiel fängt relativ ich wollte jetzt sagen ruhiger an aber dann passiert jetzt hier direkt so was im original ja, obwohl da hat eine kleine szene und ah, ich sehe schon Das Intro vom Original fängt hier, glaube ich, an. Genau. Sieht alles so schön aus. Also, wunderschön aus, aber das war zu erwarten. Wer schon mal ein Final Fantasy gespielt hat, er weiß, die Grafik ist immer der Highlight. Es gab noch nie ein schlecht aussehendes Final Fantasy, so und ich mich so zurück erinnere. Und ja, ich werde zwischen den Cutscenes reden. Also, das ist ein Let's Play. Da ist kein Walkthrough. also, ich werde das Maul aufmachen. also wollte ich jetzt nur mal so andeuten? Ne? Habt ihr wahrscheinlich schon längst gemerkt? Also, wenn ihr die Cutscenes und so alles angucken wollt, dann guckt euch ein Walkthrough an. Also, ich muss das ist ein Play, Ich muss das Video mit Gelaber füllen, sonst ja geht nicht. Ja, dann haben wir. den einzigen Ort dem war diesen spiel ja, spielen werden Beat gar die musik ist alles exakt gleich aus awesome. jetzt geht das spiel los direkt Namen Marco Reaktor 1: Mir fällt gerade auf, ich höre gleich deutsche Synchro. Ich habe keine Ahnung, wie die Charaktere klingen. Sehr gut. Auf geht's, Rekord. Ah, da bin ich. Wolke, äh, ich meine, Cloud. Anschlag auf rektor 1. So, kann ich irgendwas machen? Ich kann angreifen, cool. Ich kann rennen, wenn ich analog reindrück. So, was geht? Kann ich mit reden? guck euch mein Schwert an. Mit vier Küsten angriff aus um flächen Flächenangriff auszuführen, der Gegner um kein Schaden zufügt alles klar. Ein äh. Äh. Äh. Ich glaube, das Stufe 7 erreicht, das ging schnell. War glaube ich im Original aus und hat direkt direkten Level abbekommen. Oh, Bombing Mission ist im Hintergrund am Laufen. Ja, ich weiß, wie sich ich weiß, den Namen des Liedes. überhaupt nichts gemerkt hey, na. Deine ATB, äh, deine, AP, äh, deine atb leiste lädt sich mit der zeit automatisch auf du kannst diesen prozess allerdings auch beschleunigen zum beispiel indem du äh, gegner mit vier akademie und was macht dieser atb beiden aktiv time battle das, das kampfsystem von fein fancy so, okay ich kann rollen ein gefühl ist kann die fertig magie und gegenstände einsetzen dabei werden ATB Ah okay, sind also, weiß ich nicht so wie wie MP in Kingdom Hearts so ansammeln kann. Keine große Sache. habe ich eine Stimme gehört. Ist das die Stimme, die ich ich mich da gerade fährt oder ich muss sie noch mal hören gleich. außerhalb von kennst kannst du jederzeit. Okay, ich habe eine Karte, das schon mal gut. Okay erst wenn im fans jetzt in zwei wenn man so springen muss oder so ok hat er mehr so. oh. gut angriff impuls das dass der kreuzschlag Mutangriff oh. angriff ist kein limit angriff so, magie was hat er feuer ja glaube man bekommt auch relativ schnell schon vita, ne? So, panzer schwert nicht mehr das basta schwert hm, dass die Binde seine besitzer symbolisiert so, das, ist das speichern und laden kann ich jederzeit speichern scheint ja cool so okay machen wir weiter kann ich irgendwie springen oder so mit x kann ich fehler ausführen zwei habe ich eine karte also ich kann entweder ein kompass oder eine karte haben ja dann hätte ich lieber eine karte so, r zwei kann ich auch rennen Und mit der 1 so, mit 1 konnte ich gerade so Dinge machen so kombinationsangebot oder so habe ich gerade gelesen durch auch was machen ich habe gesehen wie er gerade den einen Soldaten ja gegeben hat mit 1 blocken oder mit Kreis ausweichen okay ich wollte eigentlich blocken aber wenn ihr nicht angreift dann ja kann ich auch nichts dafür mich ehrlich gesagt gewundert, wie das aussieht, wenn Cloud mit diesem dicken Schwert kämpft. Das war abzusehen. weiß nicht. Ich muss noch mehr von der deutschen synchron Die englische Stimme von Cloud gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Die weiß ich nur so von weiß adventure in Children, dem Film und so. Nein, weil sie nicht. den ganzen anderen Spielen, so wie Kingdom Hearts und so, da gefällt mir cloud Stimme ehrlich gesagt nicht so. Klingt ein bisschen zu edgy, oder also nicht? Ich mein Cloud ist ist schon ein bisschen edgy, aber trotzdem muss nicht so unbedingt sein. So, habe ich so ein Ding gesehen. Eine Fachkiste von China stößt, sollst du versuchen, sie mit zu zerstören. Makonite, ach, okay, damit kann ich meine MP heilen. Hat meistens überhaupt es heißt TP und MP. Dreck. Warum muss es in allen Spielen jetzt mal TP heißen? Ich jetzt immer mit der Tales of Serie Talentpunkte. Hörst du mir jetzt endlich was ein Soldat bei uns wär? schmeißt, er seine Karriere für uns. Hin? Uh, wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife, oh. und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. <lacht> Denkt nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Ja. Die Worte habe ich, ich von einem Trailer mal gehört. Nicht <lacht> nicht gerade ein sonnenschein <lacht> ähm, irgendwann wollte ich noch gucken ähm, und zwar ich finde die stimmen sind ein bisschen leise kann ich die irgendwie <lacht> muss ich die also schon glaube ich ja ich finde die stimmen sind ein bisschen leise so im vergleich zur musik und so <lacht> oh, danke schön du bist das auch ziemlich wieder. hübsch und was stimmt mit meinem Gesicht, nicht? <lacht> Wo soll ich da nur anfangen? Schon gut, bald für dich. Wenn du mich fragst. Tue ich aber nicht. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? <lacht> <lacht> <lacht> Gleich öffnet sich das Tor. So. Was mit dir, Kollege? Viel riskieren, wenn du nur auf die Pagil ausfährst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr? Clark? Nicht wirklich. Es wert jetzt bist du eigentlich so in mich reinlaufen wird wahrscheinlich nicht passieren in diesem spiel aber das wird mein fand wahrscheinlich dann hat sah ziemlich gut aus So, hier war nichts mehr nachher wie ich spiele sehr langsam sollte ich vielleicht noch Erklären. Ich spiele sehr langsam. Ich gucke mich sehr oft um. Ich versuche so viel wie möglich zu erledigen in einem Spiel. Also ja, wenn ich zu langsam spiele, dann ja, dann ja, weiß ich nicht. Klickt weg. Keine Ahnung. Okay. die sich mal vorbeischleichen? Sieht niemand die? Oh R zwei habe ich. habe ich jetzt gemacht? er zwei, dann kann ich irgendwie die Zeit anhalten anscheinend. mit X, ich sollte vielleicht mal irgendwie eine Fähigkeit. Da ist eine Granate. So, machen mach mal irgendwas. Mutangriff. Da. Ja, voll. Sehr gut gemacht, Und du hast mir noch den Befehl gegeben. hat ja schon ein bisschen mehr drauf mal. So, das mal aber treffen, wenn es geht. Boom. Ja gerade, ich habe ganz schön wenig HP. So blocken will ich eigentlich die ganze Zeit. Okay. Offensivhaltung habe ich irgendwie gemacht. nicht wie ich das gemacht habe aber ich bin in die offensivhaltung gegangen das ist da auch ne? hey, ein moment hier ist da irgendwie da ich wollte schon sagen habe ich auch auf der karte gesehen deswegen stelle ich die karte mal ein Und deswegen bin ich immer dankbar wenn ich eine karte habe so. Warte. So, wo ist der typ der gerade kreiert hat Ich nehme an, dass ziel die. Oh, ich krieg schon ganz schön auf die Nuss hier gerade. Schock. Oh, warte, nein äh, X, mein Gott. Mal Feuer. Boom eine große sache ich habe mit dieser Offensivhaltung sie ich mal ein bisschen auf herum zu spielen erst mal außer ich meine ich sollte vielleicht warten bis mir das spiel irgendwie so erzählt ja sie haben noch so eine andere form ne? alles klar wie auch immer du noch mal bist ja hört man den einfach nur so weinen du hast meinen namen vergessen hat er sich überhaupt uns schon vorgestellt da wäre jetzt ja ziemlich gemein wenn ich wenn ich mich daran nicht erinnern würde wenn er sich tatsächlich irgendwie vorgestellt hat vermisslich stacheligen haare von cloud sie nur so aussehen wie von er nicht als Super Saiyajin in der Cell Saga. So. Heilung durch Makunit. Holz, Jetzt habe ich verpasst, was ihr gemacht habt. für dich. So da machen wir mal oh ja kann ich nicht weil ich keinen balken habe so wie kann ich items einsetzen ich sollte vielleicht mal ich habe eine menge also soll ich vielleicht mal einsetzen da geht hier noch irgendwas schief ne? und dann frage ich hier schon im tutorial sag ich mal und ja dann lachen alle über mich und dann bin ich voll traurig so, äh, nein da wollte ich nicht uh, impuls sie äh, du bist gleich tot oh. Na, no, da ist der Ange von kingdom hearts weil ich gerade noch schock ich nehme an ich nehme jetzt mal einfach an dieses schock passiert wenn irgendwie wenn ich die angreife irgendwie wenn die gerade weiß ich nicht deckung vernachlässigen oder während die gerade angreifen oder ich konnte ich habe keine ahnung wird mir bestimmt noch gesagt ne? so. Und hier sind noch ein paar Kisten. krass mit so einem großen Schwert zu kämpfen, dann auch so schnell. Ich bin auch so weiter nicht Monster gewöhnt wo du irgendwie aussiehst als hätte keine Ahnung, wie man kämpft, wenn du mit so einem Ding kämpfst, so ein dicken Schwert. Morgenmedaille. Was sind diese Dinger? wird mir schon erzählt, ne? an wie die sichern einfach alles hier vorbeischleichen bekommen hier in gar nichts mit hier so feuer war äh. sofort schwäche Ein heiltrank ich kann schon mal sagen das spiel gefällt mir auf jeden fall schon sehr viel mehr als final Fantasy 15 und Final Fantasy 13, ganz besonders Final Fantasy 13. Ich kann den 13, ich hasse den 13. Teil. Jeder, der mich der nicht genauer kennt, mit dem ich schon über Final Fantasy geredet habe, der weiß das auch. Ich komme mich Tag und Nacht über dieses Spiel aufregen. Ich möchte nicht darauf aufgehen. Ich möchte nicht darauf eingehen. Meine ich? Also halten soll ich? Okay. Okay, wo ist mein Platz? Ach, wir sind jetzt hier okay das kommt mir sogar bekannt vor ihr wohl das layout hier okay das Layout ist genau gleich das ja, klar ich mag dich ja wer star wars mäßig hier sich gut auskennt ich weiß nicht ob der Weg ist hier einschaltet. Er sagt immer, er ist ein riesiger Final Fantasy Fan, aber das ist eigentlich nur ein Witz. Aber ja, Wix und Match Anspielung an Star Wars gibt schon seit Ewigkeiten im Final Fantasy. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuss wohl immer noch vom alten Herrchen was erbärmlicher Schoßhund. Aber stell dich ruhig quer. Wir ziehen das mit oder ohne dich durch. Die Marko reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Ich muss das Spiel mal laut man Ich verstehe nicht wirklich, so also, ich verstehe ihn schon, aber wenn ich noch lauter mache, wenn ich noch lauter mache, dann hört man hier ein riesiges Echo und das ist nicht so dolle. So, hi Jesse. Ja, Du bist Bix, genau die beiden verwechsel ich immer. Ich dachte jetzt, dort seine Pistole und schießt auf das Ding, und das hat nochmal Kampfthema. War, war Cloud, du hast keine Pistole. Okay, sein Spezial fertig, gerade Wechselt mit seinem auf Kosten der Defensive. wo es am besten gleich mal aus. Wenn du was sagst. Seine Offensivhaltung bewegt sich Cloud langsamer, kann aber verstärkere Angriffe ausführen. Geblockte Nahkampfangriffe zu kontern. ich ausweichen, wechsel Cloud automatisch zurück in die Allround-Haltung. Ah, okay. Also, da ist die, ich mach alles fach, alles klappt. Haltung. Alter. Und weiter geht's. Woher nimmt ihr nur diesen Schaden? Bleib bei der Ich passe hier auf. Mach du das. Jesse wartet schon. Jetzt reiß dich mal zusammen. Die Karte hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Ha, Kinderspiel. Dann haut mal rein. Ich passe hier auf. Mhm. Das war noch noch. Dankeschön. Fönixfeder. fehler nice. Bin noch nicht gestorben, also ja wie geht denn das überhaupt gut ähm, ja wir sind jetzt hier vor dem aufzug ne? ja ich dachte erst gut aber ich sagen ich bin im part hier den ersten part und ja ich hoffe euch gefällt das projekt also mir gefällt das spiel mir gefällt ja weiß nicht über das spiel zu reden über das original und das spiel macht mir auch spaß also ja ich hoffe euch macht auch alles hier spaß und ja wenn euch der part gefallen hat dann hinterlasst doch bitte ein like ein abo oder ein kommentar das würde mich sehr freuen und könnte den Kanal ja sehr gut helfen zu wachsen. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss. Bis hoffentlich zur nächsten Folge.